Wer kennt das nicht? Man hat keine Batterien mehr, aber noch ein Stapel leerer Alkaline und ein altes Ladegerät. Ich habe eine Lösung. Die Alkalinen Batterien aufladen. Klingt erstmal bescheuert, ist es aber eigentlich gar nicht. Am besten hat man dafür ein etwas älteres Ladegerät, was nicht die Batterien als kaputt oder sowas in die Richtung erkennen kann. Es ist außerdem sehr empfehlenswert, eine Zeitschaltuhr die in 30 oder 15 Minuten takten das Ladegerät ein- und ausschaltet, ähm, zwischen Ladegerät und Steckdose zu hängen. Sonst könnte es passieren, dass die Akkus zu heiß werden und platzen. Keine Sorge, sie können nicht explodieren oder so, aber es ist trotzdem eine eklige Mist, diese ausgelaufenen Batterien wieder aufzuräumen. Noch ein kleiner Sicherheitshinweis: Wenn ihr die Batterien aufladet, immer dabei sein. Insbesondere bei Lithiumzellen, aber auch bei sowas einfach immer dabei sein und gucken, ob sie sehr heiß werden, komisch riechen, brennen, was auch immer. Sollte das der Fall sein, auf jeden Fall sofort ausstecken und am besten die Batterien auf den Balkon legen in irgendeiner Metallschale oder so. Hier habe ich ein paar leere Alkaline-Batterien, wie man vorhin schon gesehen hat. Diese Batterien sind wirklich ziemlich leer. Ich tue sie jetzt ins Ladegerät, und dann warten wir mal. One eternity later. Für einen einfachen Test haben die jetzt genug geladen, also messen wir sie mal. Davor waren sie mitten im roten Bereich, und jetzt... Grün! Ganz weit im Grün. Also halt so weit, wie 1,2 Volt eben gehen, aber die sind definitiv voll. Okay, dann lass uns mal die Batterien testen. Eine, zwei. Die Kassette, die ich reinhaue, ist einfach irgendeine irgend so eine von den Minecraft-CDs, weil das irgendwas ist, was nicht alle benutzen und trotzdem nicht auf YouTube gestrikt wird so Kopfhörer sind auch Lautsprecher man muss nur die Lautstärke hoch genug drehen jetzt noch die Kassette rein das sollte die richtige Seite sein yeah damit war es eigentlich schon wieder alles für heute. Wie man sieht, funktioniert das Wiederaufladen von alkaline Batterien. Auch wenn ich nicht sicher bin, wie gut der Erfolg von Es läuft nicht aus ist und wie viel Kapazität die eigentlich noch halten können. Aber für eine schnelle Notlösung reicht es eigentlich voll. Was soll ich noch sagen? Auf Wiedersehen.